Hallo, mein Name ist Lena Bauer und ich betreue das neue InfoCenter der Holding Graz hier am Andreas -Platz. Das neu gestaltete Foyer und der Haupteingang stehen ab sofort für alle Besucherinnen und Mitarbeiterinnen als InfoCenter zur Verfügung. Ich bin die erste Ansprechpartnerin für die Kundinnen und Kunden, für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Lieferantinnen der Holding Graz und darf euch jetzt kurz durch das neue InfoCenter führen und euch einen Einblick in meine Aufgaben und Tätigkeiten geben. Gleich nach dem Haupteingang befindet sich der neu gestaltete Infodesk, wo sich die Besucherinnen der Holding anmelden. Ich empfange und betreue die Kundinnen, registriere sie und trage sie in eine Liste ein. Zugleich bin ich auch zentrale Ansprech- und Auskunftsperson und gebe Infos bzw. helfe den Besucherinnen, wenn sie Fragen zum Konzern Holding Graz haben. Für alle Interessierten gebe ich Broschüren und Berichte über die Holding Cards aus. Um unsere Kundinnen und Mitarbeiterinnen gerade in dieser Zeit bestmöglich zu schützen, weisen wir im neu gestalteten Foyer auf die Einhaltung der Schutzmaßnahmen hin. Zum einen auf Plakaten, aber auch über die Inhouse-Monitore und die Bodenmarkierungen. Im gesamten Foyer gilt das verpflichtende Tragen eines mund nasen -Schutzes. Zusätzlich ist ein Desinfektionsstand für unsere Kundinnen und Mitarbeiterinnen installiert worden. Für die Mitarbeiterinnen der Holding Graz gilt, sie benötigen ihren Ausweis, um in das Gebäude zu kommen und um die Treppe und den Lift nutzen zu können. Das InfoCenter ist übrigens von Montag bis Donnerstag von 8 bis 17.30 Uhr und Freitag von 8 bis 16 Uhr geöffnet. Ich freue mich schon, Sie im neuen InfoCenter der Holding Graz begrüßen zu dürfen.